Das Schnelleinstellungsmenü bei Smartphones mit Android. Einfach erklärt. Das Schnelleinstellungsmenü ist sehr wichtig für die einfache Bedienung von einem Smartphone. In dem Menü kannst du die Verbindungsmöglichkeiten ein- und ausschalten. In die Schnelleinstellungen kommst du so. Du schiebst mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand nach unten. Dann siehst du das kleine Menü. Das kleine Menü hat nur ein paar wenige Zeichen. Ein graues Zeichen heißt, die Funktion ist ausgeschaltet. Ein farbiges Zeichen heißt, die Funktion ist eingeschaltet. Wenn du noch einmal von oben nach unten schiebst, siehst du das große Menü. Das große Menü hat mehr Zeichen als das kleine Menü. Bei den meisten Smartphones gibt es noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ein Regler für die Helligkeit vom Bildschirm. Wenn du mit dem Finger nach links schiebst, wird der Bildschirm dunkler. Wenn du mit dem Finger nach rechts schiebst, wird der Bildschirm heller. Es gibt auch ein kleines Zeichen mit einem Stift. Damit kannst du das große Menü bearbeiten. Du kannst zum Beispiel andere Zeichen hinzufügen und es gibt ein kleines Zeichen mit einem Zahnrad. Wenn du darauf tippst, kommst du zu den Einstellungen von dem Smartphone. Das war das Schnelleinstellungsmenü bei Android. Das Video hat dir gefallen? Dann abonniere doch unseren Kanal. Du hast noch Fragen oder Themenwünsche?